Ah! Wir, wir sind die Cantina Band! Und los. Einen wunderschönen guten Tag! Meine Kamera steht voll schief, ne? <lacht> Willkommen! Ey! Boah, Mantel! Ich dachte gerade wirklich, ich habe Discord offen! Weißt du, nie schaffst du es mich so zu pranken! Und jetzt einmal! Direkt, Haben wir Len wir haben kein Lenkrad. Ich freue mich schon wieder richtig. Ich habe direkt schon wieder keinen Bock. Ich habe wieder kein Lenkrad. Ähm... Was ist denn jetzt dein Kackproblem mit meinem Lenkrad? Mann! Guck mal, ich drehe das doch. so mal, willst du mich verarschen? Heute ist ein ganz entspannter Stream. Ich kaufe ein Lenkrad für 400, 500 Euro. Dafür kriegst du einen Kleinwagen. Du, kriegst, du kannst ja aussuchen. Du kannst ja ein normales Auto kaufen oder du kannst ja ein Lenkrad holen. Ich schmeiß gleich ein 500 Euro Lenkrad aus dem Fenster. Ich muss mal kurz einen Stecker ziehen. Bis gleich. Selbst nicht mal das Intro funktioniert! Ich sehe so fertig aus. Ich bin, ich bin die innere Ruhe. MANN! Ich bin die innere Ruhe. Stream man einmal. Stream man einmal! Droide! Nein! Ist das jetzt nicht wieder da oben, dieses Mädel? Droide! Droide! Ich höre dich durch die Lüfter. Ganz nah. Sicher, dass wir die retten wollen? <lacht> Man kann es ja mal versuchen. <lacht> Und mach noch schnell die Tür zu. Jetzt, jetzt ist komplett alles kaputt. Ich höre ich hör nur noch laut Musik hier. Ich höre OBS nicht mehr. Ich bin die innere Ruhe. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Unfair, unfair. Disqualifizierung für alle. <lacht> <lacht> Die Reifen am Bus drehen sich rundherum, rundherum. Willkommen bei meinem kinderfreundlichen Kanal. Mods Time oui. <lacht> Busfahrer hat gerade leider ein kleines Team. <lacht> Nein. <lacht> Nein! Nein! Wieso? Nein, nicht die Regenwurzeln. Wir werden so verkacken. Oh Bruder, ich hab, ich, ich hab irgendwie noch den zweiten eben gerade bekommen, Digga. Ich bin jetzt schon psychisch am Ende. Er steht vor der Tür. Kommt rein. Oh, moin. <lacht> <lacht> Na? Ha? Na? Ey. Klingt unglück. Guck mal, wir sind hässlich. Oh, guck mal, hier Augen. <lacht> ja, hoffentlich werden wir getroffen. Warte mal. Das hat, das, was Mario sieht, das sieht Twitch <lacht> dann auch, Alter. Wir müssen gleich drauf aufpassen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Sein Blick dieses Omega oh Lull ist nicht. Was ist das denn jetzt? <lacht> Sind wir beide runtergefallen? <lacht> Nein. <lacht> Digga, Tod ist einfach die Linke. Wo sind wir hier? Herzlich Willkommen im, im Irrenhaus. Blut für den Blutgott, Schädel für den Thron. Das Ich habe Angst vor Ihnen. Können Sie bitte aussteigen? Oh, guck mal, da war gerade ein Gesicht im Mond. <lacht> ich sehe schon Dinge, ey. Ups. Ups. Ups. Ups. Ups. Ups. Ups. Ups. Ups. Nein, du brauchst nicht mehr zittern. Nein, stopp. Stopp. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Es erinnert mich eher an was anderes, diese Geräusche, als an Laufen. Also wir haben ein kleines Problem mit Groovy Music. Ich kann die Musik einfach nicht leiser stellen. Ach, leck mich. Ich nehme die nicht an. Ich glaube, die ist gerade sehr beschäftigt, die Playstation. Haben wir nicht mehr gelernt. Alles und jeden umballern. So. Denkst du. Das explodiert. Oh, ist explodiert, cool. ja. Applaus, Fortnite für dich, Applaus. Ja. Realitätsnah. Ihr habt gerade zu fünft, habt ihr auf den rauf geschossen. Ihr habt fünf Minuten, habe ich, gebraucht, um den Down zu bekommen. Das ist schlecht. Sorry, waren versehen. <lacht> ja, ja, waren versehen. Ja mach ich doch. Scheiße. Oh guck die, guck guck die dieses hässliche an. Zu <lacht> so kurz vor dem Ziel. Nein nein nein nein nein nein nein nein nein. Nein wieso werde ich denn langsamer? Oh. <lacht> Bruder. Bam. Bruder das war so eng gewesen. Vater. Hau grüß dich. Danke dem Arschloch Bruder. Ah oh. Bruder. Oh. Herzlichen Glückwunsch für den Film. so mach mal das. Okay, das macht mich gerade kaputt. Wo muss ich hin? Wo muss ich... Ah, äh, Alter, äh, Ich kriege keine Luft mehr, ich bin komplett am Arsch. Meister. Moin, Meister! Ach, die Pedalen funktionieren, das ist ja schon mal schön. Schau mal, es funktioniert! Ich will seit einer Viertelstunde, will ich diese Kackbus fahren. Ich, ich will doch nur meinen Job machen als Streamer. Dritter! Pilze! Ich <lacht> <lacht> <lacht> mal meine rüber. Doppelklang. Oh. oh nein. Ich komme. Nein! Guck mal, du wirst von deinem eigenen Charakter Egal, <lacht> oh. <lacht> ja, jetzt muss in die Highlights reinkommen, Bruder. OBS, nein. Nein. Nein? Bin nicht mehr. Egal, ich fahre jetzt einfach. Wenn ich mit 3 FPS fahre. Reicht. Ich bin fertig. Ich bin verloren. <lacht> Wir sehen uns beim nächsten Stream. Ciao, ciao.